Machen. So, meine Aufgabe heute Abend ist es irgendwas zwischen 15 und 120 Minuten, äh, euch den Begriff der nationalen Identität näherzubringen. Das ist eine schwamme Aufgabe, weil äh, viele Begriffe in der Geisteswissenschaft die nationalen Identität oder allgemeine Identität nicht darstellen. Ähm, ich möchte da so vorgehen, werde ich zunächst mit äh, dem Begriff der Identität allgemein befassen, fassen, dass wir ganz grundlegend anfangen. Ähm, dann, welche Form von Identität gibt es, woraus erwächst Identität. Dann zu kollektiver Identität, in der es Erklärung Und dann im zweiten Teil uns mit dem Begriff der Nation beschäftigen, also in all seinen Dimensionen. Was ist Identität? was ist eine Nation und wenn wir dann am Ende hoffentlich noch ein bisschen Zeit haben, äh, in Abgrenzung zu Nationalismus, Patriotismus und all die Begriffe, die man oft im Diskurs um die Nationen mitbekommt? Ähm, ich möchte euch bitten, wenn, sich die also wenn ihr meint, dass die Gelegenheit günstig ist, die Hand hochzunehmen und wenn ihr das nicht versteht, wenn der da davon kryptisch redet, äh, einfach nachzufragen, geht es um Didaktik und nicht um einen akademischen Stolz. Tendieren manchmal dazu, lange hässliche Worte zu verwenden, die kein Mensch versteht. Ähm, Identität, mal ganz grundlegend anfangen, ist, wie bereits gesagt, schwierig, weil an sich nicht darstellbar. Wir reden hier von einem Gefühl. Wie heißt Wie heißt er? Mandelbrötchen, aha, das. er hat interessant geantwortet, weil er, eigentlich nicht, äh, weil er sich eine bestimmte seiner Identitäten ausgesucht hat. Ähm, beziehungsweise nicht seine Identitäten, sondern das Etikett für eine seiner Identitäten. Wenn jeder von uns Mandelbrötchen hört, greift unser Hirn auf eine Art Dossier zu, in dem unsere Einstellungen, unsere Erfahrungen mit diesen Menschen gespeichert sind, im Grunde genommen die Koordinaten, die diesen Menschen für uns ausmachen. Und das hat jeder von uns, egal wie wenig oder wie viel wir mit anderen Mädchen zu tun haben. Sobald wir diese Existenz haben, dazu einen Begriff, weisen wir diesen Menschen eine Identität zu. Ob er das will, ob wir das wollen oder nicht, das ist ein Automatismus. Und hier haben wir den Moment, wo Identität auch zu etwas definierend für uns Menschen wird. Das, was uns Menschen von Tieren unterscheidet, ist, wir sind in der Lage, Identität zuzuweisen und anzunehmen. Das ähm, sicherlich, da gibt es verschiedene feine Abstimmungen. ich möchte jetzt auch nicht Tiere klein geben, ich habe eine Menge Katzen, aber denen weisen wir auch etwas zu. Ähm, das ist die sogenannte Anthropomorphisierung, beispielsweise ein haben, das war ganz doll betüttelt, im Tier bin ich wahrscheinlich größtenteils egal, es äh, funktioniert über Angewöhnung und Repetition, dass das Tier eine Beziehung zu uns hat, aber ich interpretiere da mehr in das Tier rein als das Tier in mich. Hat jemand von euch schon mal Cars gesehen Tom Hanks gesehen? Dieser Volleyball? Dem Volleyball ist Tom Hanks scheißegal. Aber für Tom Hanks und in diesem Film der Volleyball zu einer Person, auf die er eine Identität drauf projiziert, die richtig komplex und strukturiert ist. Also nur von Identität reden, reden wir von etwas, was so eine Fingerübung von Menschen ist. Wir als Menschen, als soziale Wesen, bewegen uns andauernd in einem Geflecht aus. Fremdzugewiesene und selbst zugewiesenen Identitäten. zugewiesenen und zugewiesenen Identitäten. Es gibt verschiedene Typen von Identität. Das ist nun erstmal die persönliche Identität, die wir eben mit dem Begriff Mandelbrötchen kennengelernt haben. Also das, was ich und andere mit meiner Existenz verbinden. Darüber hinaus, klar, soziale Wesen gibt es kollektive Identität. Und wenn ich mich selber bewusst zu einer Gruppe zugehörig fühle oder unterbewusst, also einfach vom Gefühl her, ich bin das. Das ist dieser kurze Moment, den man hat, dieses kurze emotionale Aufflackern, wenn man an sich selber über die eigene Gruppe denkt, dieses Ich. Kollektive ähm, Identitäten oder Identität allgemein speist sich aus einer Menge von Kommen aus mir, wieder fremd zugewiesen, aber alles, alles zusammen ist gemein, dass sie auf Gedächtnis beruhen. Das heißt, Erfahrungen, die ich gemacht habe, keiner von uns kann in die Zukunft sehen und die Gegenwart ist ein unendlich kurzer Moment, der schon vorbei ist, wenn man uns bewusst wird, die beruht ausschließlich auf Erfahrungen, die wir machen. Daraus speist sich Identität. Erfahrungen, die wir interpretieren und die wir übersetzen in dieses Dossier im Kopf, was ich eben erwähnt habe, dass wir zu jedem Menschen, der uns über den Weg läuft, zu jedem Ding, was wir sehen, was wir benutzen, in unseren Kopf zu bringen. Ich habe eine bestimmte Schulidentität in meinem Kopf. Und damit wird es auch zu einer kollektiven Identität. Ich kann den Schul identifizieren, ich kann alle Schulen. Ich kann einen Piraten identifizieren, was bei mir natürlich zu der Illusion führt, dass ich weiß, irgendwie die Piraten, die ich kenne, bilden so die Piraten. Das ist der persönliche Aspekt der Identität. Das ist direkte Identität, die wir empfinden. Das ist die Identität aus unserem persönlichen Empfinden. Wenn wir jetzt von kollektiver Identität reden, reden wir ganz oft von sogenannter imaginierter Identität. Das ist eine Identität, die nicht originär auf Erfahrungen beruft, die ich selber gemacht habe, die ich selber interpretiert habe. Ja? kann man kollektive Identität mitbringt, ich habe einen Spruch, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das ist ja auch so imaginiert dann, ja? Das ist eine Zuweisung von Identität. Okay. Also, dass man sich möglichst da selber raushalten soll und dass Identität nur über die Gemeinschaft wird hergeleitet wird. Ähm, imaginierte Identität wird fremd Ich habe eben gesagt, Identität ist undarstellbar, ähm, sie wird aber induziert in uns durch Symbole. Das heißt beispielsweise, ganz ähnlich wie bei Emotionen, wenn ich äh, ein Mädchen, ein Jungen, ein Eichhörnchen mich verliebt machen möchte, mache ich Symbole der Liebe. Ich kann die Hunde nicht beschreiben, ich kann die nicht in die Leute reinprügeln, sondern ich muss mit Symbolik arbeiten, dass das gemacht wird und genauso verhält es sich mit Furcht und Hass und auch mit Identität. Die kann produziert werden. Und das ist ein ganz starker Faktor, auf dem kollektive Identitäten basieren. Die müssen hergestellt werden, die müssen gepflegt werden. Und das geschieht auch über Gedächtnis, Erinnerung und vor allen Dingen Kommunikation ob die jetzt beidseitig funktioniert, das heißt im Dialog, das bei uns Piraten beispielsweise ganz oft geführt, führen Dialoge, ob die uns gefallen oder weniger, aber daraus bildet sich dann eine gewisse gemeinsame Identität aus, oder ob die fremd zugewiesen wird. Ich gucke Fußballspiel, ähm, der deutschen Fußballnationalmannschaft und auf den Straßen Deutschland sind alle Menschen am Jubeln und draußen fahren die Leute unten vorbei und ich freue mich auch total. Da wird dann die Identität fremd zugewiesen. Auch. Das heißt, ich muss überhaupt nicht direkt an diesen Geschehen beteiligt sein. Keiner von denen spielt Fußball. Aber dieses gemeinsame Erleben schafft eine gemeinsame Identität, ohne dass ich da aktiv für etwas tun muss. Und da nähern wir uns dann langsam dem Begriff der nationalen Identität. Ähm, nationale Identität ist eine Teilmenge kollektiver Identität. Es gibt noch viele Formen kollektiver Identität vor dieser nationalen Identität. Ähm, wir fassen nochmal zusammen, was wichtig ist dafür, ist ein Kommunikationsraum, also in der dieser Austausch, Zuweisung von Gedächtnis äh, funktionieren kann, auf den sich dann ein Aufbau. Und was wichtig ist, ist, dass in diesem Kommunikationsraum integrativ kommuniziert wird. Das heißt, es muss eine bestimmte Gruppe definiert werden, die mit diesem kollektiven Gedächtnis assoziiert wird. Und da sind wir bei der Nation. Nation, wenn wir an Nation denken, denken ganz viele an das, was wir so weit hergebracht kennen: Staatswesen. Also die französische Nation, die deutsche Nation, die russische Nation. Das ist aber da im Grunde genommen ein Schritt weiter. Kommen wir gleich nochmal zu, schieben wir gleich zur Seite. Nation ist in erster Linie Gemeinschaft. Das ist eine Definition, die ein französischer Philosoph und Soziologe Auguste Prignant in einer sehr berühmten Rede aus dem Jahr 1882, die heute noch sehr wirkmächtig ist, gemacht hat. Eine Nation hat nichts mit einem Staatswesen zu tun, sondern eine Nation ist ein Bekenntnis zu einem Gemeinwesen, zu einer Gemeinschaft. Und das ist ein tagtägliches, bewusstes oder unbewusst herbeigeführtes Plebizid. Das heißt, wenn die Leute morgens aufstehen und sich also denken, ich bin Teil einer Gemeinschaft, findet dieses Plebizid statt. Renom, ganz im Sinne dieses französischen Staatsverständnisses sagt, das ist nichts, was man über Rasse, Herkunft, Sprache, Egalität, Liberté, Fraternität äh, herleiten könnte, sondern das ist einfach eine Lebensgemeinschaft. So, die, Wenn ich lebe, ich meine Existenz bejahe, so ähm, ist eine Nation die Bejahung eines Gemeinwesens durch alle ihre Mitglieder. Wie dieses Gemeinwesen hergestellt ist, ist enorm damals schuldig geblieben, und das ist, glaube ich, auch die Krux seiner Argumentation, auch wenn sie ganz wunderbar klingt. Solche Gemeinschaften gibt es natürlich viele Arten, die erstens instrumentalisiert werden können, zum guten oder zum schlechten Mitglieder oder wie sie halt künstlich hergestellt werden also, können. Und das ist eine Geschichte, die man im 19. und 20. Jahrhundert ganz oft wieder sieht, dass ähm, Nationen künstlich hergestellt werden sollen. Und da kommen wir langsam zum Thema Nationalismus, Identitätspolitik, Geschichtspolitik. Das sind alles Phänomene, die Gemeinschaft herstellen wollen Und zwar durch eine gesteuerte Art und Weise. Da kommen wir langsam zur Pervertierung des Nationen. Aber da kommen wir gleich auch noch. Stellen wir auch nochmal zur Seite. Ähm, eine Nation ist nicht konstitutiv für einen Staat. Wenn man sich beispielsweise Sinti und Roma anguckt, ähm, viele indigene äh, Minderheiten Nord Mitte in Nord- und Mittel- und Südamerika, die haben alle keine Staaten. Basken hat eigentlich auch keinen Staat ähm, ursprünglich. Aber die werden sich alle, wenn du die fragst, bis total in der Gemeinschaft, klar, ich bin Sint, ich bin Roma, ich bin Baske, ohne dass sie dafür einen Staat haben müssen. So, ähm, das führt halt dazu, dass Staaten, die mehrere Nationen in sich aufnehmen und dann zu einer Nation deklarieren, haben wir in Jugoslawien, in den 90er Jahren, in der Sowjetunion, in Osteuropa insgesamt, ähm, dass die offensichtlich keinen Bestand haben. Ich kann keine Nation über Gewalt definieren oder über zwang. Das ist das Phänomen, was Nationen und damit auch Identität, kollektive Identitäten auszeichnet. Sie sind immer im Endeffekt freiwillig angenommen, damit sie Bestand haben. Klar, ich kann die Menschen umerziehen, da kommen wir nochmal zu, und zwar durch die Manipulation des gemeinsamen Kommunikationsraums und des gemeinsamen Gedächtnisses. Jeder osteuropäische Staat, das ist kein Witz hat, eine Geschichtskommission. Eine staatliche Kommission zur Aufschreibung einer homogenen nationalen Geschichte. Das gibt wunderbar lustige Blüten, wenn man mal ein bisschen durch das griechische Nationalmuseum geht oder das bulgarische Nationalmuseum in Sofia. Und wenn man jetzt aus einer Gesellschaft kommt, die so etwas wie Geschichtspolitik verpönt, wie Bundesrepublik Deutschland. Kohle hat es ja versucht, ist damit gescheitert. Ähm, sieht man, wie eine Identität auf Teufel komm raus hergestellt werden soll? Und zwar durch eine gemeinsame Geschichte, die funktioniert über die Abgrenzung zu anderen Völkern aus der Geschichte hinaus. Und da sind wir ganz schnell beim Nationalismus. Nationalismus zeichnet sich dadurch aus, dass er immer eine politische Zielsetzung hat, nämlich der Selbstbenennung und der Fremdabgrenzung. Das kann man, ist ein Paradebeispiel eigentlich, sehr schön sehen in Deutschland, in der deutschen Nationalstaatsentwicklung. 1871 ist ein deutscher Nationalstaat entstanden, Den gab es sicherlich auch vorher dieses Bewusstsein, wir sind eine Nation. Aber 1871, sorry, 1971, 1871 wurde die deutsche Nation geschaffen in den Worten Bismarcks durch Blut und Eisen das auch so ein Nationenbild, da sieht man auch schön den Unterschied zu Renan, die deutsche Historiografie im 19. Jahrhundert war darauf angewiesen und das war ihr staatlicher Auftrag, eine deutsche Nation zu definieren über die Geschichte. Hat nicht geklappt. Später hat man dann versucht, sich als Rasse zu definieren, ist auch furchtbar schief gegangen. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich Schlachten, wie die Varusschlacht, wo kein Mensch irgendwie Deutschen Dach oder so, zu hohen des deutschen, der deutschen Nation. Die deutsche Nation in ihrer Historiografie war immer, das war ein historisches Faktum, das war die Schicksalsgemeinschaft. Die Schicksalsgemeinschaft der Deutschen, die äh, permanent unterdrückt werden wollen von fremden Völkern, größtenteils Juden und Romanen, und gegen die muss man sich dann zur Wehr setzen. Also da ist dann plötzlich die Abgrenzung. Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der Leute, keine Sklaven, stand im 19. Jahrhundert, so ziemlich an jedem deutschen Denkmal dran, und ähm, entsprechend konnten Nationen natürlich nur von Männern geschaffen werden, denn nur Männer haben die Geschichte geschaffen, und zwar mit Blut und Eisen. So, das entspricht, ist vollkommen anders als in französischer Nationen, -Gedanke. Wieso? Weil der Sinn der Nation im Stadt ein vollkommen anderer, ein Auguste muss definieren, wieso die Nation, über die er spricht, die französische, in der er spricht, die französische, eine universelle Herrschaft ist, die keine Rassen kennt, die im Grunde genommen keine Sprachen kennt, die mit Fug und Recht sich das Recht in Anspruch nehmen kann, Gebiete weit jenseits ihrer kulturellen, historischen Einflusssphäre zu besetzen und zu Frankreich zu erklären. Weil die Menschen in Senegal, sind genauso dann Franzosen wie die Menschen in Paris. Das Deutsche Reich hat eine vollkommen andere Genese. Das Deutsche Reich hat eine historische Erfahrung mit Invasionen gehabt. Klar, von seiner so geografischen Lage her, eine Erfahrung mit Migration gehabt. Es war furchtbar schwer, Deutsche überhaupt zu definieren. Vor 1815 hätte kein Bayer gesagt, dass er irgendwie mit den Preußen einen Staat und deswegen war das Ziel dieser Nation eine andere. So, und deswegen musste sich vom staatsleben wenn ich darauf einen nationalen Staat aufbauen will, sich anders definieren, ihr ja, ganzer Daseinsort musste ein anderer sein. Und das war ein Trutz, der Schutz und Trotz vor fremden Besatzern und fremden Völkern. Und schon sucht man in der Geschichte nach allen möglichen Teilen, die man irgendwie in diese Nationalgeschichte, diese kollektive Erzählung integrieren kann. So, und dann ist natürlich die Varusschlacht der Alpha, klarer. verteidigen sich die Germanen gegen die Invasoren aus einem anderen Land. Und damit wurde das in der deutschen Historiografie des 19. Jahrhunderts zum zentralen Aspekt, wieso es einen deutschen Staat gibt. Also, man sieht, einfach nur als Beispiel genannt, diese beiden Fälle, dass sie schön miteinander vergleichen lässt. Kollektive Identität im Übergang zu nationaler Identität ist ganz oft ein gesteuerter Prozess, wo ein Staat oder, oder diejenigen, die Macht haben in einem Staat, versuchen, sich mit der Nation Synonym zu zeigen. Das heißt, Nation ist eigentlich unabhängig vom Staat. Aber wenn es der Staat schafft, sich als Sachwalter der Nation zu verstehen, verschmilzt das Ganze zum Nationalstaat. Und daraus entwächst dann oft Nationalismus. Weil wenn ich diese kollektive Erzählung beeinflussen möchte, dann kann ich das nur über Abgrenzung nach außen. Deswegen ist unter anderem, bin ich unter anderem ein großer Fan der Vereinigten Staaten von Amerika. Weil das ist die Nation der Modernen, die es geschafft hat. Ganz viele einzelne Nationen, gut, jetzt wird mir in Hoki Indianer entschieden widersprechen, aber ganz viele Nationen in einer Nation zu vereinen, indem sie ein universelles Staatsbild und Staatssystem und Staatsräson geschaffen haben. Das alle aufhören. Ich meine, die haben einen Bürgerkrieg geführt, um allen Menschen gleiche Rechte zu geben. So, das ist dann eine ganz andere kollektive Erzählung. Haben wenig andere Staaten auf der Welt geschafft. Gab es da noch eine Frage? Ja, Man muss so ja auch Folgendes bedenken: 1789 hat es die französische Revolution gegeben, und da ist im Grunde genommen ja auch eigentlich eine sehr, sehr starke Zäsur eingetreten, vor allem in Frankreich. Den...? Ja. Man hat ja im Prinzip das, äh, die Monarchie abges mhm. abgeschafft und eigentlich etwas Neues ersetzen müssen. Ich denke, das ist dann, ähm, was du beschreibst, eigentlich so der endgültige oder so ein gewisser Zwischenschritt, mhm. in diesem ganzen Kurs, so das kann ich jetzt auch so vorstellen. Weil ich meine, die Ansätze in Deutschland, ich meine, wir haben in der Beziehung ja keine Revolution in dem Maße nach wie in Frankreich. Ich meine, das war ja damals undenkbar, dass irgendwer, irgendein König hat, und im das ganze System hat abge, ja, wie soll man sagen, abgegeben wurde. Ja, ich meine, da entsteht ja Moment einfach im Grunde genommen, das ist das Vakuum, was ja wieder ausgefüllt werden muss. Genau. Das ja dann im Grunde genommen ja, du ja sprichst was mir ja sehr wichtiges an. Die Nation ist im Endeffekt ein Phänomen der Moderne, weil nach dem Zusammenbruch der Föderalstaaten muss im Grunde genommen was Neues geschaffen werden, um Völker, Gesellschaften zu integrieren. So, und da war dieser Begriff der Nation, der im Grunde genommen keine sozialen Schichten mehr kennt, im Grunde genommen genau das Richtige. Vorher in der Adelsgesellschaft hattest also du klar diese ganz strenge hierarchische Einteilung, die auch nicht durchbrochen werden konnte. Also es gab, wie man heute so sagt, keine soziale Mobilität. Wenn du aber ein Bürgertum hast, das nichts mit Adel oder Erklärung zu tun hat, so, und wenn Adel und Klerus auch zunehmend ihre Bedeutung finden, ökonomisch gesehen, klar, in der modernen, in den Anfängen der Industrialisierung, brauchst du etwas anderes, um eine Gesellschaft, um einen Nationalstaat, ein Staatswesen aufrechtzuerhalten. So, und als Nation die Gesellschaft integriert, weil innerhalb der Gesellschaft sie keinen Unterschied macht, entweder du bist Franzose oder nicht, es wird sich nach deinem Einkommen oder deinem Status erfahren. Ähm, ist das natürlich eine Antwort auf diese Lehre, die dann nach den Adelsherrschaften entstanden ist. Ja, aber im Grunde genommen heißt es ja auch dann, dass Nationen Nation vorher, also vor der französischen Revolution, im Grunde genommen eine, ja, eine personifizierte Angelegenheit war. Man hatte den Souverän gehabt, der ja als Person stand, der zwar... Deswegen gilt das nicht als Nation. Ja, ja. Also das Frankreich der des der 16. Jahrhunderts gilt nicht als Nation. Wenn du nach einer Nation in der Geschichte suchst, vor der französischen Revolution, musst du am ehesten zum Imperium Romanum gehen, weil da hast du mit der Pax Romana nicht äh, diskutieren. Können wir gleich? Rum. Okay, ähm, Weil da hast du mit der Pax Romana einen Herrschaftsgedanken, der viele Völker äh, integriert hat in dieses Reich, und da bist du dem Nationalstaat am nächsten noch gekommen. Aber der moderne Nationalstaat definiert sich dadurch, dass er innerhalb der Gesellschaft keine sozialen Grenzen kennt, zulässt und sich nur nach außen abgrenzt. Und genau da kommt die Gefahr des Nationalstaates, der Nationalismus. Wenn die Nation, das ist sehr oft äh, bei Staaten der Fall, wo, dieser Nation, wo die Nation in sich nicht befestigt ist, Staaten, die so zusammengeklaut sind, jetzt ein bisschen abwerten müssen. Was das für ein schönes Beispiel ist, mein Vater wird mich jetzt prügeln, ist Griechenland. Griechenland ist eine Nation, die seit sie entsteht, ein Nationalstaat, seit sie besteht, ungemein krank vom Nationalismus. Weil Griechenland hat es eigentlich nie gegeben als Nation. Also klar, es gab eine Kultur der Griechen, die sich auch alle als Griechen, als in Abgrenzung zu den Persern und anderen Völkern, als die zivilisierten Menschen verstanden haben. Aber als das Osmanische Reich kam und das Byzantinische Reich zusammen, auch die Griechen haben sich wunderbar eingefügt in das Imperium Romanum haben danach ihr Byzantinisches Reich, Durchgezogen, und als das zusammengebrochen ist, haben die sich auch wunderbar ins Osmanische Reich integriert. Also die waren die Beamtenklasse des Osmanischen Reiches, wurde von größtenteils von Griechen oder islamisierten Griechen gebildet. So und als das Ganze dann 1821 zusammenbrach größtenteils auf Initiativen nicht von Nationen, sondern eigentlich von einem Räuberband auf den Peloponnesen das Osmanische Reich, in sich implodiert ist, hatten ganz viele europäische Mächte Interesse daran, dass es einen griechischen Nationalstaat gab. Man hat den Bayerischen König noch da unten geschickt, so, und man hat den Flaggen gegeben, blau und weiß, und man hat ihnen verboten, türkische Musik zu hören, und das Kiffen wurde verboten, weil das war das für Moslems. Ähm, sie mussten Bier trinken und europäische Tänze tanzen. Und ums verrecken musste da jetzt eine Nation entstehen, so wie sich der Rest Europas das vorgestellt. So, man reguliert natürlich auf die große Vergangenheit, Alexander und die Helden der Antike. Und so wird das plötzlich alles zu Eigenschaften der griechischen Nation. Obwohl die griechische Nation ab 1821 überhaupt nichts damit zu tun hat, mit dieser großen Antike. Aber heute sieht man auf jedem griechischen Marktplatz ein Alexander-Standbild. Alexander hätte wahrscheinlich nur, Das kleine Ding ist Griechenland, ich bin Mazedonien. Ähm, und da wird es dann gefährlich. Und da wird dann auch plötzlich noch ein Zwang darin, dass man sich abgrenzt nach außen. Dass man sich abgrenzt den die Mazedonien, die sich überhaupt nicht Mazedonien nennen dürfen, sondern müssen sich Führer nennen, oft betreiben in Griechenlands, vom South auf Betreiben Griechenlands, vor der Yugoslav Republic of Mazedonia. Weil dann könnte ja irgendjemand auf die Idee kommen, dass die irgendwas mit Griechenland zu tun haben. Albanien muss man sich eben abgrenzen, man muss gegen Bulgaren abgrenzen die Türken abgrenzen, man sich versichert und sich an seinem kleinen Land verwunkert, weil mir sagt mir und mir sind eigentlich die Westen überhaupt. So, und das ist zum Beispiel eine der schädlichen Auswirkungen des Nationalismus, dass man so eine Art Überabgrenzung betreibt, dass man nur so ein inzestuelles Verhältnis auf sich selber eingeht und äh, irgendwann der Land vor die Land fährt. So. Ähm, ja. <lacht> <lacht> das typ ist bei dir abgekackt. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, ja. Gott sei Dank. Ähm, ich kann noch, eine ich kann jetzt noch einige weitere Beispiele nennen, also diese Selbstdefinition. Auch eines meiner Lieblingsbeispiele ist Bulgarien. Der bulgarische Soldat sollte eigentlich jeden Friedensnobelpreis bekommen, weil die in ihrer ganzen Geschichte genau einen Krieg. Haben. Und der war irgendwann im Jahre 800 gegen irgendeinen türkischen Error. So, um, was die Bulgaren nicht daran um genau diesen einen Krieg an der Maßen das Aufheben zu machen, dass sie heute noch immer Ansprüche bis zur Ergästung haben. Um, und klar, das wurde über die Geschichte definiert. Und so kriegst du Menschen natürlich auf eine Nation geeicht. Albanien, ein Großalbanien, Serbien, die Träume von Großserben. Rumänien, also Großrumänien. In Deutschland gab es ja auch mal die Träume von Großreußen bis an den Uran. So, und auf diese Art und Weise hast du die Leute wie ein Pferd, das einer Karotte hinterherläuft, immer so mit diesem Gedanken der Nation konfrontiert. Und wenn uns dieses Großserbische Reich nicht zur Verfügung gestellt wird, natürlich, dann betrügen uns alle anderen. Und schon schaffst du dann noch eine Identität, nämlich die Opferidentität. So, und das ist auch etwas, woran die deutsche Geschichte zum Beispiel aus der Kurve getragen wurde, war eine Opferidentität. Ich habe eben gesagt, die deutsche nationale Identität basierte immer auf Abgrenzung und Verteidigung gegen andere Völker, gegen Fremde Invasoren. Und klar, wenn du das Gefühl hast, du musst dich andauernd verteidigen, denkst du irgendwann, was haben die eigentlich alle gegen mich, bin ich denn hier der Prügelknabe für alle? So und ähnlich für sich ist das 1933 die Situation, dass ein vollkommen neurotisches Volk hast, das, das Gefühl hat, wir sind von der Welt gebucht worden, und dann brauchst du nur noch einen Neurotiker aus Österreich und dann hast du die Kombination zusammen, Streichholz und Benzinkanistern. Das heißt, ein positives Bild einer Nation ist überhaupt nicht abträglich, nur weil es das Wort Nation innehat und wir in Deutschland eine schlechte Erfahrung haben. Ich kann natürlich eine Nation auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aufbauen und auf Universalismus und auf Freiheit und auf der Würde des Menschen. Was einer der Gründe ist, wieso ich ein Riesenfan der deutschen Nation heute bin. Weil Leute wie Hitler und Hitler sich hier überhaupt nicht zurechtfinden würden. Also... Das vielleicht um noch klar zu machen, dass Nation nicht gleich Nationalstaat ist und somit auch nicht gleich Nationalismus ist, was mir sehr oft übel aufstößt im Diskurs. Nation ist eine Form kollektiver Identität und zwar ganz oft völkisch definierter Identität, die aus Herkunft und gemeinsamen Erleben herhört. Das ist ein ich weiß, hat das Wort völkisch drin. aber äh, das an sich ist nicht Schlimmes. Aber es ist halt dieses gemeinsame Erleben, ist der, dieser gemeinsame Gedächtnis, dass man sich beispielsweise gemeinsam über Siege oder Niederlagen freut. Das schafft Identität. So, und wenn sich diese Identität noch mit positiven Werten, wie Freiheit und sowas, äh, zusammenfinden kann, ist das natürlich noch besser. Die amerikanische Nation hat über 300 Jahre lang ein Leitbild ihrer Identität. wer für es. Freiheit. Ob die Freiheit, die ich jetzt in den Irak bringe oder die Freiheit, die ich zur Hause habe. Eine Nation frei unter, nur unter Gott. So und natürlich, was ist das, was Sie am ehesten erinnern? Ihre Revolution, Und Sie sagen, ein Historiker würde ich sagen, das war ein ökonomischer Krieg, diese amerikanische äh, Revolution. Da haben sich Herr Pelzhändler gegen Franzosen durchsetzen wollen. Aber nein, 300 Jahre lang wurde das mit der Identitätspolitik zum ersten großen Freiheitskampf der Menschheitsgeschichte seit der Antike gemacht. Und das trägt bis heute in die amerikanische Nation ein tiefstes Selbstverständnis bei. Jeder amerikanische Präsident, der einen Krieg beginnt, egal aus welchen Motiven, immer sein so 100 Jahren macht es, wir machen das für die Freiheit, weil seine Nation aus einem Krieg für die Freiheit entstanden ist. Und jeder deutsche Bundeskanzler, der Soldaten an den Hindu schickt, wird sagen, wir müssen das aus der Freiheit machen, aus Gründen der Freiheit machen und aus Gründen der Verteidigung machen, weil die Bundesrepublik Deutschland negative Kriegserfahrungen gemacht hat mit Diktatur, Krieg, Unterdrückung und so weiter. Und natürlich ist jedes Handeln, das die andere deutsche Nation, also die deutsche Bundesrepublik genau im Gegenteil sein. Ein russischer Präsident hat es da vielleicht leichter. Weil der würde dann sagen können, kann man das A aus Verteidigung oder wer um die Große des, Große des russischen Volkes zu definieren. Das sind so die Themen, denen Politik ausspielt, wenn es um Identität geht. wenn man Nachrichten über Bücher liest, einfach mal darauf achten, wie denn die Begründungsmuster für die Politik sind. So, und sich dann ein bisschen an die Geschichte erinnern, woher können die denn, worauf können die denn rekurrieren? Das sind Themen, die jedes Land bespielt, ob bewusst oder unbewusst, aber das macht nationale Identität aus. Ich hoffe, ihr habt ein paar Fausts, jetzt halbwegs halt verstanden, gibt es noch Fragen? Wir können auch gerne später noch ein bisschen darüber diskutieren danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe jetzt den Begriff der nationalen Identität halbwegs verständlich für Leute. Da gehen schon die ersten Hände, verdammt nochmal! nicht. Oder bitte. darf ich erstmal eine Frage stellen: ähm, Habt ihr denn jetzt ein Bild von nationaler Identität? Ist das irgendwie verständlich geworden? Und ein paar bitte, bitte auch eine Frage. Ja, ich dachte, jetzt käme noch ein zusammenfassender Schluss, wie eine Partei, politische Parteien nutzen aufgrund der Beschreibung, was es zur nationalen Identität handeln muss. Oder was sich daraus ergibt für eine Partei an Idealen oder Werten, nach der die Oder ist das jetzt für dich gar nicht. Schlussvorbesehen äh, ist. Persönlich? Nö, wäre jetzt nicht. Also ich bin ja halt ein Freund davon, dass man sich selber seine Rückschlüsse dann aus den gegebenen Informationen zieht. Aber ähm, wenn man damit sagt, äh, eine was eine Rolle eine Partei hat, ich glaube, dass man sich überhaupt in einer Partei, in einem bestimmten politischen System engagiert, ähm, heißt über Jahre dieses Systems, dass da auch eine gemeinsame das ist der eine Aspekt von Parteien in Bezug auf den Staat. Was noch eine andere Frage ist, ist kollektive Identität einer Partei. Aber das Thema des Abends wäre nicht kollektive Identität als solches, sondern nationale Identität, die zu aufzubürzen. Kann ich aber auch noch etwas sagen. Eine kollektive Identität speist sich, wie bereits gesagt, über Symbole. Und eine Partei mit <lacht> mit <einem lacht> und ohne Fanschrift, ohne Belohnung, ohne schon mal ein Problem, die muss sich im Endeffekt nicht. Symbol sondern auf Intellekt, also auf Vernunft. So, und da wird zart weil wir müssen daraus diskutieren. Ist nicht schlecht, dauert oft länger, äh, als das Fähnchen zu schwenken und Barrikaden zu stürmen, ist vielleicht noch nachhaltiger, aber das macht es nicht unbedingt einfach. Die Partei. Die Partei Aber das ist auch was, was ich sehr schön finde an Deutschland. Deutschland heute. Die Bundesrepublik ist ein Land, das eine Vernunft für Vernunftlösung darstellt. Wir, sind, wir haben keine Ideale mehr die große, die wir irgendwo an den Himmelkusch verteidigen müssten. Jeder weiß, dass das eine Lüge ist. Wir haben, wir haben keine äh, großen Ehrenmotive, denen wir hinterherbauen müssten wie die Amis im Irak, dass uns irgendein im Bundeskanzler, wir bringen die Freiheit, die Freiheit ist auf den Marsch, Republic. Das ist ein Vorteil von Deutschland, weil wir sind nicht geschaffen worden von Deutschen. Die Bundesrepublik Deutschland ist geschaffen worden von 20 Millionen landierten Soldaten und ihren Kampflehrern. So, und die haben nach diesem furchtbaren Fick, diesen diesem furchtbaren Unrechtsregime gesagt, okay, wir haben uns schon mal versucht, die zu knechten und zu bestrafen, das hat nicht funktioniert, wir müssen ihnen halt helfen, wir müssen sie zu welchen von uns machen. So, und die haben uns am Anfang, klar, das waren Leute in hohen Chiemsee, aber ähm, man soll nicht meinen, dass sie etwas geschrieben so hätten, dass die Amerikaner nicht genehmigt haben. So, und die haben uns vorne reingeschrieben: die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu verteidigen, ist die Aufgabe eines staatlichen Angriffen. Sie haben es nämlich noch immer elektrisiert. Und es mir auch ungemein einfach macht, mich zu diesem Gemeinwesen zu erkennen, weil daraus leitet sich ab. Dieses Gemeinwesen hat einen einzigen ideologischen Grundsatz und alles andere ist ergebnisoffen und basiert auf einem offenen Weltbild. Nämlich, dass ein Mensch qua seiner Existenz, nicht seiner Handlung, eine Würde innehat, wie immer das weiß. So, und das ist einfach nur ein Vernunftargument, der ganze rest Und das macht mir beispielsweise Deutschland Und deswegen finde ich Vernunft als Stifter von kollektiver Identität ist vielleicht das Gängigste und das Universellste. Und es wird nicht unbedingt schlechter. Dann braucht man auch keine Fällchen und keine Münzen und keine Fußballpartys und keine Gartenzwerke, um äh, zu definieren, wer man denn ist. Die würden des Menschen. Wenn Moment, ja. Ja, noch was Ergänzendes, dass es überhaupt Identitäten gibt, die Identitäten oder Identität, mit einer Partei, das hängt ja wohl damit zusammen, dass der Mensch dazu neigt, sich zugehörig fühlen zu wollen, zu etwas. Das sehe ich auch eher genetisch bedingt, wenn man das äh, vielleicht zum Teil... Jetzt muss ich wusste, aber Ja, und die, dieser Drang, sich zugehörig zu fühlen, ich bin ja also von der Gründen weggegangen, habe mir erst nach Monaten überlegt, warum gehst du denn zu den und offensichtlich ist es so, dass ich mich einer politischen Partei zugehörig fühlen möchte, um meine Arbeit da in Kreuzau als Ratsmitglied besser führen zu können. Sonst fühle ich mich allein. So. Wenn wir das annehmen als äh, zumindest zum Teil angeboten, könnten wir ja auch. Äh, wäre auch dieser ganze, was deine Ausführungen angeht, die Neigung zu Identität nationaler Art eine Folge davon. Wir wären also in diesen Verhaltensweisen, wie sich das entwickelt hat, äh, abhängig von diesem Wunsch nach Zugehörigkeit. Der Mensch ist ein Zorn, Und das wird ja kritisch dann sind wir nicht vernunftorientiert, orientiert dann sind wir verhaltensorientiert aufgrund, ja, möglicherweise genetischer Voraussetzungen. Ähm, Trieb ist nichts Schlechtes, Impuls und Instinkt sind nichts Schlechtes, aber Vernunft, also wir sind Menschen, wir sind, wir sind biologische Wesen, sondern damit Triebe, Emotionen, alles Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Aber vernünftorientiert bedeutet für mich, dass ich mir dieser Dinge bewusst bin, dieser Faktoren in meinem Handeln. Und natürlich kann ich, wenn ich ein wieder schönes Beispiel Deutschland so viele unvernünftige Dinge gemacht habe, als aus, aus diesem Befürworten zuzuhören, wie anders wird es in die Nazi-Zeit als einen wilden Rausch kann ich mir das natürlich und muss ich es mir auch bewusst machen, hey, was ist da schief gelaufen? Und entsprechend leben wir in einer Nation, die sehr wenig auf Ideologie arbeitet. Deswegen gab es ja diesen großen Aufschrei, als Kohl in den 80er Jahren seine geistig moralische Wende schaffen wollte. Also, dass wir jetzt wieder eine Geschichtspolitik haben und ein aus der Geschichte gebaut um äh, so etwas wie ein Kanon deutscher Geschichte oder republikanischer Geschichte zu schaffen, an dem sich die Menschen orientieren können, das ist ein furchtbares Museum oder auch. Aber ähm, Deutschland lebt davon, dass es sich all diese Konflikte bewusst macht. Klar, nicht in der breiten Masse, aber äh, wenn man sich, ich sag mal, für jetzt um auch akademische Debatten dann sieht man immer, dass das Bestreben da ist, sich den eigenen Status als Kollektiv bewusst zu machen. Ich finde, das ist am schönsten so in den 50er Jahren zu erkennen, als ganz viele ähm, Arnack für das, glaube ich, der geschrieben hat: äh, Bonn ist nicht Weimar. Dann hat man furchtbar, also man hat versucht, sich als Kollektiv zu definieren, aber als Kollektiv in Abgrenzung zur Vergangenheit. Nur, und ich glaube nicht, dass das. Äh, wenn es ein unbewusster Vorgang gibt, dass es irgendwie verwerflich ist oder zurückgestattet ist. Klar, es Menschen ein Gemeinschaft zu holen. Ne? So sind wir tatsächlich aber ich kann diese Gemeinschaft bewusst gestalten, ich kann den Kommunikationsraum beeinflussen, ich kann das Gedächtnis beeinflussen. Und wenn ich das beruflich und das ethisch mache, geht das auch, ich ist gut für Identität zu tun. Das ist für die Mathematik, die in der Identität Zeichen für Identität Drei Striche untereinander. Ja. Ein Gleichheitszeichen plus ein Strich dabei. Vielleicht solltest du das mal ein bisschen so denken. Das, das könnte es nämlich furchtbar gut in den Vortrag auch in verschiedenen Teilen halt einordnen. Gibt es ein Zeichen für Identität in der Mathematik? Es gibt mehrere Zeichen, je nachdem, welche Strukturen du identifizierst in der Mathematik meist, dass du eigentlich ein Symbol hast, dass wenn du ein anderes drauf anwendest, das andere wieder rauskommt, Also, dass nichts ändert sozusagen, wenn es das andere rummüht. Es, es sei noch was das okay, Okay. Das sozusagen wenn du dich selbst anguckst, Dann kannst ja, du deine Frage. Ähm, ja, ich wollte da ja nochmal auf Russland halt eingehen. Also, warum haben die Russland so ein großes Problem? Und ich weiß nicht, das war das, dass sie ihr mehr haben, also, dass es brutal ist, von Leuten. du mich gerade auf Geschichtskommissionen und da äh, ist mir möglich, Und Nationalidentität oder Geschichtspolitik aus, wo ich ganz ehrlich sagen, da habe ich Deutschland gemacht, sehr viel, aber ähm, das sagt einfach: Überleg es doch mal selber, was für ein Interesse hat der heutige russische Staat daran, äh, das Erbe oder das vikingische Erbe der russischen Bevölkerung, der russischen Gesellschaft zu verleugnen? Ich glaube, das können wir jetzt nicht erörtern, aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für gesteuerte Identität. Darauf wollte ich die Identität noch ein wenig drauf hinaus. Ich meine, der Russland stellt sich ja als wichtig, als Russland ist immer schon irgendwie da gewesen, aber dass sie im Grunde genommen ja irgendwo auch eine Völkerverbindung da herkommen. Das, das, ja, das ist das Wesen der Geschichtspolitik. Die Nation wird als ewig in Vergangenheit. Dargestellt als historisches Faktum. Und daraus rekuriert sich dann diese Identität. Weil Russland war ja schon immer da, was soll ich da jetzt rummäkeln? Wir können uns eine Welt, eine Geschichte ohne Russland überhaupt nicht vorstellen. Und sowas stabilisiert gerade einen Vielvölkerstaat für Russland. Ja, das ja, ja, Sinn. ja also each, äh, denke ich denke immer, dass bei der Piratenanteil gerade das Internet. Die europäische Piratenpartei, und man gefolgt genau, was machen die australischen Piraten. Und ähm, ähm, da ist doch gerade in dieser Partei der ja, Wunsch, das Nationale, auch wenn man es so positiv wie das tut, möglichst zu überwinden, auch mit dem der englischen Sprache an allen Ecken und Enden und so weiter. Hast du darüber nachgedacht? Darüber habe, nach... <lacht> ja. habe ich nachgedacht, um ehrlich zu sein, Darum weiß ich nicht, ob das tragen wird. Ja. Ganz ehrlich, weil. Ähm, weil du, wie er eben richtig gesagt hast, Menschen brauchen, um eine gemeinsame Identität zu empfinden, ein gemeinsames Erleben. Und ich erlebe relativ wenig gemeinsam mit australischen Piraten. Ich erlebe eine Menge mit dürren Piraten und mit den Piraten aus einem einen Hafenkreis und mit den Piraten in Nordrhein-Westfalen. Und in diesen Kreisen kannst du auch sehen, wie meine Identifikation mit den Piraten zu oder abhängt. Also, ich glaube, dass du schon mit uns viel direkt erlebst, aber ich erlebe mit den australischen Piraten genau dieselbe Aversion gegen Daten. Äh ausspionieren von Daten. Da, da äh, bin ich denen sehr nah, wobei ich auch alle anderen Piraten nehmen würde, türkische Piraten. Was mhm. habe ich dort mit, ähm, mit solchen Leuten gemeinsam? Nur die Tatsache, dass wir nicht, uns nicht überwachen lassen wollen. Ja. Okay. Fakt, Und das richtig. ist sehr viel, was ich mich mit denen verbinde. Das ist im Moment für mich in diesen Jahren ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Und in deren Leben in gleicher Weise. Und es spielt überhaupt keine Rolle, denn Nation spielt da gar keine Rolle. Mach mal. Ich konnte Du muss, ist Ja, ja, wir mussten Nation als Nationalstaat äh, trennen von, dem, von der kollektiven Gemeinschaft. So, und kollektive Gemeinschaft basiert auf Identität, und Identität ist eine Emotion. Welche Emotion sagst das heißt, du, Nee, es ist eine Einverstanden, die sie dir So, eine Gleichung. Ich kann jetzt nicht beurteilen, also ich nochmal, es ist nicht darstellbar und ich maß mir jetzt auch nicht an, deine emotionale Bindung an die ähm, australischen Piraten ermessen zu können, aber du musst dir vergleich sie einfach mit deiner emotionalen Verbindung zum Piraten. Du wirst da, und da stelle ich dir jetzt mal, natürliche Gefälle feststellen. So, und das führt daher, du hast eine ganz andere Erfahrungswelt, emotional geprägte Erfahrungswelt mit diesen Piraten als mit den australischen. Und das ist der Punkt der Identitätsschaffung. Nochmal, das ist dieses warme Gefühl, das irgendwo hinter Brust ist. Das ist Identität. Man muss sich halt fragen, wenn man an die australischen Piraten denkt, dieses Gefühl genauso stark ist wie mit den Düren. Also mit den niederländischen und bin ich sofort auf eurer Wellenlänge und fühle mich wie ein Land zugehört. Hm. Wie spricht sind denn alle aus dem Neuland? Das, das spricht denn niemand ab. Das Neuland ist aber keine Nation. Nö. Also aber nochmal, du sagst, es kann aber eine Nation sein. Du musst nochmal. Nation, kollektive Gemeinschaft, Trennung vom Nationalstaat. Die, Nation, die Kunst des Nationalstaates das ist es, dass ich mich als Staatswesen mit der Nation assoziiere. Das muss nichts mit Nationen. Ich kann mit belgischen Staaten super klarkommen und es ist, als wären wir Teil einer Nation. Aber dazu Voraussetzung dafür ist gemeinsam erlebte und gelebte Emotionen. Ob jetzt über Symbole transportiert werden oder über Diskussionen und wir gehen abends saufen. Was auch immer. Aber das muss hergestellt sein. Ja, es ging eigentlich schon in die gleiche Richtung zum Thema Text Deswegen fange ich mir was anderes an. Ich habe so ein kleines Problem damit Nation, als etwas zu definieren, was nur in Zusammenhörigkeit ist. Wie siehst du das zum Beispiel zum Thema. Mehrere Nationen gleichzeitig angehören, nicht Nationalstaaten, sondern äh, von Nationen widerspricht das Kern oder ist das was Alltägliches, dass du sagst, äh, ich fühle fühl mich als Deutscher, aber auch als Pirat, also wenn man jetzt Pirat hat. Also ich habe immer den, äh, den Eindruck, wenn ich von Nationen rede, dann denke ich schon irgendwie etwas explodierendes, irgendwas, was sich auch von etwas anderem abquert. Also nicht nur diese kann man schön sagen, die Menschen haben ja keine einzelne Identität. Du hast eine Identität Mandelbrötchen, du hast eine Identität Marcel Schweig, du hast eine Identität Herr Schweig von der Sparkasse. Das, ist, das sind alles Identitäten, die du hast. Helmut Kohl hat es mal gesagt, meine Heimat ist die Pfalz, mein Vaterland ist Deutschland, meine Zukunft ist Europa. Blödes sein, aber das sagt, glaube ich, auch das. Ich kann mich als Europäer fühlen, ich kann mich als Weltbürger fühlen und ich kann stolz und froh sein, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland lebe. Das ist alles parallel möglich. Ähm, wichtig ist aber, dass keine dieser Identitäten äh, die anderen Identitäten ausschließt. Das heißt, du kannst kein, äh, auch nationalsozialistisches Deutschland, wunderbare, äh, Wunderbares Beispiel dafür, die haben ja darüber gelebt, dass sie im Grunde genommen das europäische Abendland komplett abgelehnt haben. So, es gibt Deutschland, Deutschland, Deutschland und in der Mitte des Reiches oder irgendwo in den weißrussischen Sümpfen liegen. Wir wollen mit diesem Europa nichts zu tun haben. Und du kannst kein Europäer sein und Deutscher sein, du kannst nur Deutsch sein. So, und da, das ist der Punkt, wo, wo Nationalismus exklusiv wird, das habe ich eben über Griechenland gesagt. Du kannst nicht mit einem Albaner befreundet sein und Grieche, dann läuft irgendwas falsch. Das vermittelt dir dieser Nationalismus. So, und es gibt natürlich verschiedene Formen der Identität und auch der kollektiven Identität. Die können universell sein oder die können eng begrenzt sein, das ist frei. Und da kannst du auch mehrere von haben. Oder Bewohner von Neuland. Äh, nee, er war noch ein Herz schon. Ja, da ja, hinten. Also, ich kann sagen, zum Beispiel nationale Identität haben, weil äh, Gemäßmedien als Definition vorgibt, ist natürlich äh, anhand der, der gemeinschaftlichen Erlebnisse und der Gemeinschaft, in der man sich befindet. Auch der Auditärzung nach außen. Ja. Der Abgrenzung der Symbolik etc. wie wäre eigentlich alles dafür gegeben. Ähm, wie auch immer, im Zusammenhang mit den Piraten habe ich das Problem mit den Piraten, aber die europäische Identität, nicht die, äh, die europäische Identität, Geht, sondern sogar den europäischen Nationalstaat definieren. Ähm, die Frage ist, äh, inwieweit vertragen sich Identitäten, nationale Identitäten, die zweite Auslage sind, die in nicht nur Deutschland, sondern also die überall in Europa da also, ähm, mit einem europäischen Gebilde? Egal, ob man das aus Vermutungsgründen haben will oder nicht, die nationale Identität bleibt nach wie vor bestehen. Du stellst gerade die Schicksalsfrage Europas im 21. Jahrhundert. Natürlich. Seit 1945 war Europa gespeist durch die Erfahrungen der Vergangenheit. Aber jetzt hast du 50 Jahre Frieden, die Menschen, die sich an Krieg erinnern können in Europa, sterben so langsam aus. worauf brauchst du denn jetzt die europäische Identität auf Frieden die Stadt? So, und wir sehen es jetzt in der Euro-Krise. Was haben wir denn wieder überall in Europa, ist der dass der rechte sind einnimmt? Dass wir überall sagen, wir wollen wieder raus aus dem Euro, dann müssen wir nichts mehr zu tun haben mit den ScheißDeutschen, Deutschen, mit den scheiß und so weiter. So, und das ist, glaube ich, die Krise der europäischen Politik. Heute, dem fällt plötzlich auch verdammt noch eins, wir haben es in den letzten 50 Jahren nicht geschafft, eine... Universelle europäische Identität zu schaffen, in der die Nationalstaaten auch Platz haben und die auch über mal eine Wirtschaftskrise oder eine Finanzkrise hinwegträgt. Ich meine, das ist die erste Finanzkrise des europäischen Wirtschaftsraums. Ja, das ist ja, ja so also die erste Finanzkrise oder die erste Krisen-Smission unter diesen Bedingungen, also sowohl also legal als, als auch unter einem anderen äh, Internet-Exemplar, also Informationsmittel, das mal so. Äh, ich wäre vorsichtig, dass ein äh, äh, ein eigenes Recht und, äh, Man kann schon, also so und so, man sollte sich nicht wundern, dass das wirklich mich mainstream-mäßig immer auch weiter. Zumindest mal verhalten und äh, irgendwie dann nochmal ein Vertrauen verhalten, wenn Das, was heute in Marzahn-Hennersdorf passiert ist, in Teilen Griechenlands gesellschaftlicher Mainstream in Süditalien. Stimmt, traurig, aber er war zuerst es gibt noch ein Beispiel aus Griechenland, dieser Nationalismus der ist. <lacht> Hat das eigentlich auch was damit zu tun, dass im Grunde genommen, also an äh, Geschichte erinnere, Und nicht doch gegeneinander halt abgegrenzt haben. Ja. Das ist im Grunde genommen, ähm, dass dieser Nationalismus, der in Griechenland dann, dann so künftig herbeigeführt, geschaffen wurde, im Grunde genommen äh, ja, wir haben wohl noch dieses, ähm, dieses, dieses Kleinstaaterei in der gewissen Form ja. erfolgst und halt ähm, absolut. Äh, absolut belassen hat, weil ja. es auch äh, zum Beispiel in, bei Roma äh, in der Expansionspolitik, die ich auch dann sind wir noch nicht alle. Ich, ich weiß, nicht du Ich weiß, Es ist eine Reaktion auf diese kleinen Staat, weil es zwar nie eine griechische Nation gab, keinen griechischen Zentralstaat, aber immer nur eine griechische Kultur. Ja. Meine Familie kommt aus Anatolien, von denen sprach die wenigsten Griechisch. Die nur Türkisch ja, gesprochen. Aber irgendjemand hat sich als Griechen identifiziert. Und 1920 meinte ein englischer Außenminister, das ist besser wenn wir repatriiert würden. Input Ich versehen, da haben wir uns an der bulgarischen Grenze zur Verteidigung der griechischen Nation. So schnell geht das. Mein Großvater war viele aus der Latei, also meine Familie meines also so waren so Fili-Nomaden, die waren zwischen Nordgriechenland und hatten, der Latei. Ich meine, haben sich als Griechen gefühlt. Die wurden eines Tages zu Griechen erklärt. Was für eine Religion hatten sie denn? Christen. Die Christen. Christen. Ja, und wenn sie Moslems gewesen dann werden sie danach, dass Wenn sie Moslems gewesen dann hätten sie nicht weggeworfen. Wahrscheinlich. Worauf ich bei im Grunde genommen die Alten weitermachen wollte, im Grunde genommen haben die Moslems in Griechenland auf der ersten Ebene eigentlich ihre eigenen Stadtstaaten, diese Abgrenzung erweitern. Die ne Wie Osmanen oh. auch. Yeah. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel auf Afrika zum Beispiel geht, in der Kolonialpolitik, der Briten zum Beispiel hat sich ja von denen der, das ist ganz schön ich glaube, die unterschieden. Ähm, ganz, ganz weites Feld, das den Laden sprengt. Afrikanische nationale Identität, das ist postkoloniale Identität, ist noch eine riesen andere. Also, ja, brauche ich aber hinaus, weil es ist dieser Unterschied dass wir ungenommen die britischen die lokalen Strukturen erhalten haben, der Rest rum oder andere sind halt hingegangen und haben gesagt, hey, geht nicht, kann man nicht. Und damit ist es äh, dann die Das geht ja in der aber nicht kein Problem, was man schon Ja. Ich möchte da das noch was Sie in der Halle gesagt haben, und zwar die Sache mit der Sehnsucht nach, ähm, ähm, dass man wieder zukommen will. Und ich habe noch danach gedacht, wann gibt das, Herr gut, uns steckt halt mehr die Andertaler, als wir uns manchmal selber zugestehen. Und als die Andertaler vor... In Zeitenhalten in Deutschland herumliefen und man hatte keinen Stamm, zu dem man gehörte, Dann waren die Überlebenschancen sehr gering. Also es hatte früher eine ganz praktische Bedeutung, dass man irgendwo dazugehörte, zu einem Stamm, wo man eben dann auf Solidarität vertrauen konnte. Das hat uns geprägt. Und das ist also sehr gut nachvollziehbar, aber so wie gesagt, das Land mit Europa. Ich hat natürlich durchaus die Idee gehabt, ich bin ein Bürger. Ein Nordrhein-Westfalen, ein Deutscher und ein Europäer. Aber was wir in bei deiner Aufzählung so gefehlt hat, so für, für die Identitätsschaffung, ist gemeinsame Erlebnis, ja, ein kollektives Gedächtnis, ja, aber dann auch die Erwartung, dass die anderen Staatsangehörigen sich auch in einer gewissen Weise verhalten, was ich von fremden Stammesangehörigen nicht so unterstellen kann. Das ist ja auch ein Health Angel wir haben ja von den und darauf vertrauen wir auch, die wissen genau hier, ne? dass andere Health Agents, der so so drauf, der haben die kein Messer halt in, in den Bauch, was er dann die Produkte möglicherweise machen würde. Ist das halt so? Und das ist denke ich das Problem mit Europa. Es wird viel Solidarität ja eingefordert. Und wir sagen Europa und Griechenland müssen wir das mal halt retten. Aber so diese Erwartungshaltung. So in funktioniert es jetzt nicht nur auf Gegenseitigkeit und, und dafür ist das Problem, denke ich. Dinge. erstens, ich glaube, du hast recht, aber da bist du wieder bei, der, ähm, bei dem gemeinsamen Gedächtnis. Natürlich kann ich nicht wissen, ob der Typ mir da hinten, auch wenn er in meiner Gruppe ist, nicht ein Messer den drauf steckt, das muss ich erleben und vertrauen und das, kommt aus dem gemeinsamen Gedächtnis heraus, auch wenn ich nur annehme. Ah, der ist Deutscher, ähm, ich habe meine Erfahrung mit Deutschen gemacht, Deutschen sind so und so, und das ist dieser, ähm, das ist dieser Fachbegriff von der imaginierten Gemeinschaft. Ich stelle mir das, das ist nur in meinem Kopf. Marcel, der ist nur in meinem Kopf. Ich, und wenn ich 24 Stunden mit ihm verbringen würde und jeden Tag ein Röckchen ein akkordeon zu ihm stehen würde, ähm, in meinem Kopf existiert eine Geschichte von Marcel, die immer nur eine Annäherung an der Realität ist. Er kann vollkommen anders sein in seinem Kopf. Aber ähm, das ist halt der Punkt der Identitätschaft. Meine Erfahrungen mit Marcel prägen dieses Dossier, von dem ich gesprochen habe, wo steht. draufsteht. So, und das ist natürlich wieder ein Punkt des gemeinsamen Erlebens. Du Feuertrüte gehst auch ja, ich, ja. oft davon aus, dass äh, gehst wahrscheinlich auch davon aus, dass die australischen Piraten, ich weiß nicht, wie viel Kontakt du mit australischen Piraten hast, ja. äh, dass, du, dass du mit denen gemeinsame äh, Werte oder Wertebild teilst. Absolut. Weißt du das hundertprozentig oder nimmst du das an, weil die der Piratenpartei sind? Nee, also ich denke, ich die Funde nicht geben. Aber das ist der Punkt in deinem Kopf entsteht ist eine Geschichte von australischen Piraten, der, das, ja. die, mit der kannst du eine gemeinsame Identität aufbauen. macht ihr das möglich. Und der zweite Punkt ist, ich würde nicht so, so von wegen der Menschheit, von Natur her ein Bedürfnis, und das ist so einer unserer übergebliebenen Triebe, ich glaube auch heute jeder Mensch, das ist ein Kennzeichen unserer Existenz, hat das Bedürfnis, sich selbst zu benennen. Sich selbst zu benennen und andere zu benennen, weil im Endeffekt sind unsere ganzen Charaktere, wenn ich verweise nochmal auf das Beispiel mit Marcel, die Summe all unserer Urteile und Vorurteile über die Welt. Wir leben davon, wir erkennen die Welt darin, dass wir sie etikettieren und die Dinge benennen. Oder dass uns jemand anders sagt, wie die Dinge benannt werden. Das ist das so funktioniert nicht. Das ist, hat nichts mit dem Stand vor 10.000 Jahren oder in den zu tun, sondern das hat was mit der Funktionalität unseres Geistes, unseres Gehirns zu tun. Ich denke, das oder, oder wolltest du gerade mehr hat mit, mit dem Bedürfnis der Sicherung, der Sicherstellung von Mundbedürften. Also zum Beispiel Sicherheit. Das ist, ein Mensch muss auch mal schlafen. Und wenn er schläft, dann, dann kann er die Sicherheit ewig nicht herstellen. und es Bedürfnisse, die kann der nicht nur ein Kollektiv. Befriedigen. Und ja, ist einfach so. Oder, oder noch mal was geklärt. Das Beispiel mit dem Schlaf ist gerade verdammt gut. Äh, wenn du nach einer total durchzechten Nacht mit zehn Russen und 100 Flaschen Wodka morgens aufwacht was machst du als erstes? Dein Geist ist noch ausgeschaltet. Oder? du stellst erstmal sicher, dass du weißt, wo oben und unten ist. Es geht um das Bedürfnis, das jeder Mensch von uns hat, nach Orientierung. Dass wir wissen, wo oben ist, da ist unten, da ist vorne, da ist hinten, da gehe ich hin, da komme ich her. So, und wenn ich dies die und jenes mache, das ist in unserer Natur drin, das Bedürfnis nach Orientierung. Und wir alleine, wenn ich alleine auf der Welt wäre, irgendwo im Wald ausgesetzt, kann ich keine Orientierung. Die könnte nur aus mir kommen oder aus meinem Diskurs mit der Natur. Und in der heutigen Welt, der Mensch ist ein Zorn, Politiker, kann diese Orientierung nur aus kollektiven Erfahrungen kommen. Auch wenn wir uns heute im Zeitalter des Hyperindividualismus einreden, dass das alles natürlich nur aus uns selber entspringt. Aber das stimmt nicht. Oder? nee, ich habe nicht übersprungen. So. Äh, nur zu zum europäischen Gedanken. Ich denke, dass der und heute da noch die Idee die sich daran, dass er vielleicht die Vernunft, die Anziehung ansprechen mag. Aber das Ernst, ja, das ist ja das, was ja so schon über das Entwicklungswesen aber das, was dennoch über den Verstand hinausgeht, um sich einer Gemeinschaft zu äh, gefühlt, weil alles andere wäre genauso. Ich tritte den und dem Verein ein und ich mir die Vorteile. Deswegen muss ich aber nicht mit dem Verein der selber identifizieren, sondern nur mit dem, was er halt mir an Programmen anbietet, an irgendwelchen Vorteilen und ähnliches. Klassisch Beispiel wie viele Leute jetzt, ähm, mein Feind, die ganzen Mai-Feier, die sind 13 in der NSDAP, die plötzlich kommen, als die NSDAP halt geraten war, in Schwaben halt hingeraten waren, bei der letzten war noch für Kommunisten und sonstigen und gesagt haben, wenn ich da getreten habe ich ja Vorteile. soll also nicht im November gefallen. Genau. <lacht> ja, das war es ja auch noch. Und ein andere Aspekt auch mit der National und Stiftung, auch das ist ja nicht mal so einfach. Das hat man ja auch in Deutschland gesehen, hat den eigenen Krieg. Man darf nicht vergessen, noch 1866 haben ja die Länder teilweise, die dann in Deutschland, in, Deutschland, in Deutschland eingetreten sind, Bayern, Württemberg und so weiter und so fort, die noch gegen Preußen Kriege führen und auch nach 1871 waren die sich ja lange noch nicht Grün, zumindest so, auf der äh, emotionalen Ebene. Wunderbar, nach 1871, ja. als das hier, oder noch besser, nach 1815, als das Rheinland, was ja vorher französische Provinz das Departement war, das Département musst du musste man gucken, was hier an Denkmälern gebaut wurde. Von Koblenz in Köln, unserem Herrn Zollern, so wir sind, und oben ist diese riesige dicke Frau, die wacht am Rhein, die Germania, und das wurde ja alles zugepflastert. Da musste die Identität reingeprügelt werden. Und in London rein, da steht ganz normales mit dem dicken Spruch: der Rhein-Deutschlands-Fluss, nicht Deutschlands-Grenze. Also, äh, klar, okay, so das so so muss man Reine. auch künstlich herstellen. Ja, das muss hier. Hm. Jetzt sind ja alle furchtbar. Ja, löst sich das denn mehr auf, dieser Wunsch, sich identifizieren durch Europa, durch äh, westliche Welt? Verbundenheit mit ja, in der Ich glaube, das ist ein, ja, also ob sich das immer mehr auflöst, dieser Wunsch, sich mit Kollektiven zu identifizieren, seien es jetzt Nationen oder so. Ich glaube, der löst sich insofern aus, als dass dieser Identifikation mit Kollektiven nicht mehr regional gebunden ist. Ich habe eben das Beispiel mit von der Ständegesellschaft des Mittelalters, die nicht mehr diese neuen sozialen Gruppen integrieren konnte. Und wir stehen, glaube ich, jetzt auch in der einer Zeit, wo man Identität nicht mehr regional definieren kann oder nach Herkunft oder nach einer gemeinsamen Sprache. Ähm, so wie du dich mit den australischen Piraten identifizierst. Äh, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, mit denen gemeinsam zu erleben. Durch diesen technischen Fortschritt ist es überhaupt kein Problem, emotionale Beziehungen zu Menschen zu machen, die am anderen Ende der Welt sind. So, und natürlich, wenn ich in dieser Netzwelt lebe, kann ich mich vollkommen anderen Gruppen zugehörig fühlen. Ich kann mit vollkommen Menschen, die überhaupt nichts mit meiner Nation zu tun haben, kann ich eine gemeinsame Identität aufbauen. So, und... Natürlich erodiert sowas dann das Nationalgefühl. Wenn ich überlege, ja, ich habe mit dem Hacker da drüben in Amerika viel mehr gemeint National als mit Frau Schwitz von dem anderen. Das ja, ja, andere ist eine vollkommen andere Kultur. Was den Nationalstaaten, und das ich nochmal zusammenhalten können, und das glaube ich ist, die Chance des Nationalstaates im 21. Jahrhundert ist das, was die Bundesrepublik Deutschland ist, die pragmatische Lösung. Hier kommt die Möller vor künftig. das finde ich super. Hier achtet jeder darauf, dass von 13 bis 15 Uhr Mittagsruhe ist, finde ich super. Der Arzt will nicht von mir gestochen werden. Also ich kann mich zu diesem Gemeinwesen bestellen, und das funktioniert immer auf dem Prinzip, dass es mir eine Würde zugesteht, und der Staat muss sich dann nachrichten. richten. Also da könnte man sagen, können Staaten dann tatsächlich was Pragmatisches draus machen. Aber das impliziert natürlich auch, dass die Grenzen ausmachen. Jeder, der sich mit diesem Staatswesen identifizieren will, kann ihn nicht machen. So, du kannst es nicht mehr über das Blut diskutieren. Ja, ja. ich habe einen äh, Antrag und zwar äh, das weitere dezentral in einer lockeren Runde zu besprechen. Ja, ich bin jetzt der Stunde Es wird ist langsam ein bisschen bezahlt. Vielleicht darfst also, du noch schnell, wenn du nicht sagen, äh, studiert und was machst du beruflich? Ich, ich mache... Ja, in Trier Volkswirtschaftslehre studiert und in Bonn Politik und Geschichte und ich bin derzeit Archivar am Stadtarchiv Köln Wirtschaftshistoriker beim Institut der Deutschen Wirtschaften Köln. Und mach das. Du wirst doch schon mal eingeladen. Nee, eigentlich relativ den selten. Ich dann nur bei meinem Lieblingspiraten der Insel der <lacht> Hedluxe. In <lacht> Überall sonst ein schlechtes <ich 200> <lacht>